Wenn du neu auf diesem Video bist, gib dein Like, oder diesen Kanal und vergiss nicht die Glocke zu klicken. Willst du beim nächsten Video dabei sein, dann join meine Discord-Community. Link ist unten in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Also auf okay. ne Nein! <lacht> <lacht> Episch geschossen. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einem neuen Video. Heute werden wir Madam Mystery 2 spielen in meinem. VIP-Server, ich werde das Haus biepen. Und ja, dabei haben wir LNC Yuju, Lukabrachus, Duart, Clown, Drachenkrieger, Dennis und Apfel. Sagt hallo. Hallo. Hallo! Das sind alle Regeln. Keine Beleidigungen. Überhaupt nicht. Oh, doch! Ich werde das einfach aus Haus biepen, ist gut so. Jeder, der beleidigt, wird... bin alles klar, alles klar. Ja, das nee. also, wie also, wie lauten die Regeln jetzt? Äh, beleidigen. Das war's. Sonst Außen noch die Mörderregeln. Wenn man tot ist, es ist man tot. Ja. Jonas <lacht> <rennt zu. lacht> Ich Ja, Apfel ist ich, ich bin cool. Ja, ähm. Ja, die war von den erschienen wir als erstes. Außer. Weil du immer so dumm fragst. <lacht> Was denn? Das ist doch cool, dieser halt Sport. Die oder? Das es hat mehrere Frauen gepielt. Ich werde zum Bonn sagen. Okay, wer ist bei der, ich Bonn, ist bei der Bonn? Ich werd's Oh, äh, auseinandergenommen. Ja. <lacht> oh mein Gott. Also. Ja, das war dafür, dass er Zero 2, ähm, oder? Oh, wer wurde erschossen? Ah, oh, ich hab mir ja noch Pommes, geil! Oh mein, mein Gott, mein Der Pommes andere Pommes frisst während dem Aufnehmen. <lacht> <lacht> <lacht> Ach, ja, Junge, meine Mutter. Genial! Das, das ist, wow. Leute, wir sind echt die besten. Junge, das ist wirklich ich Content. Ich mache mehr! Ist da, ne? Yay, Dennis, anstatt Dennis! Mein Chef sagt dir ja mal. Nein! Yay, Dennis ist. Was? Hör, Hör auf zu beleidigen! Wer hat die Waffe von den erschießen als erstes? <lacht> äh, ich bin auf jeden Fall. Ui! Ui! Das ist Leute, das ist obligatorisch. Und dann, nein! <lacht> und hoffe, nicht nein! Nein! Ich hoffe, der sieht mich nicht. Der hat das gefunden. Uff, der sieht mich nicht. Ach so, nee, der wusste ich nicht. Ich nie gefunden. Frage ich mich gerade. Jojo, -Jo, du bekommst hier und... Uff. ich dachte schon. Geh, gehe. gehe. Du hast Nein, okay, Leute, ich ich mein Gott, ich wollte sogar Luca ja. brauchst beleidigen. Mein Gott, wieso musst du jetzt essen. Ich habe Fleisch, Fleisch. Und was? Ja wegen wegen was wohl, alter? Du hast erst mal drei Jahre später erstmal Aufnahme angefangen. Es ist Jojo, -Jo, ich hab seine Mess. Ist das auch? ist aus. Ja ich will, ich komme. Hallo. Hallo. Damit haben wir schon mal einige, damals schon mal die Frage geklärt, wenn wir auch schießen. Jetzt haben wir noch die Frage, wer hat die Waffe? Ey, alter, wer schießt hier? Ja. Ja. Ich muss auf. Das ist Ich komme gleich. Das ist, das ist Stuart, Stuart, Stuart. Jonas, geh weg, geh weg, geh weg, geh <lacht> wer, wer, ist? Es ist Jonas. Open ist da jetzt. Junge, ich stecke fest! Hilfe! Es ist Jonas! Ey! Nein, ist mein Kopf, ja. ey! Hilf Stuart. mir! Hilf mir, Jojo! <lacht> jo. Nein, hinter ja. dir, hinter dir, hinter dir. Okay. Ah. Oh. Es ist es ist Stuart, es ist Stuart. Nein. Es ist Stuart. Ich würde aber schon sagen, es ist Stuart. Ja, Stuart. Stuart ist, Stuart ist. Ja, Stuart ist. Ah. Er schießt ihn. Nein. Er schießt ihn. Nein. Ja. Nein. Ach, ich bin rausgekommen, ich bin rausgekommen. Nein. Ja, du wärst sowieso aufgeflogen. Eno, Töne Töne, Mann, Nur Enno. Enno. Enno. Leute, wusstet ihr ja. das ja schon? Du, ja, Enno. Also, musst Enno. auspiepen, oder? Töne. Ja, das muss ich Enno. Okay, gut. Dann Enno. Enno. Enno. Enno. Ich bin Enno. Enno. oder Enno. Ähm, Luca Töne. Also, Enno. ich Luca. Ich glaube, Nee, er hat mich schon, er mich da den so. Den ist ich, ich, ich hab dein Schwert gesehen. Mein Schwert? No, Junge, no, ich, ich hab kein Schwert, ich hab ein Messer. Hallo! ist da jetzt? drinnen. Lass mal schauen, lass mal schauen. Äh, Luca, wo ich? der mich umbringt jetzt. Ich bin wieder rein. Tschüss, Leute. Nein! Ja, Lukas. Ja. Lukas, ne? Lukas. Nein! Nein! Es war noch zwei Sekunden oder so. Ja. Wer hat dich jetzt gesagt? Bin Eno, bin Jonas ist Mörder! Jonas ist Ja. Bin Ah, Mann! <lacht> ich bin gewöhnt an das. Ja, so ja, schon klar, schon klar. Er hatte was in der Hand. Keine ja. Sorge, ich wollte es rausgeben. Ja. ja. Gut, ja. dann guck ich mir das Video an. Okay, warte mal, mal. Leute, ich bereit. Ich, ich will den Piep. den Pie auslösen. Jonas, Ich will <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ich glaube, Ich will den Ich raus. Du, Piep. Ich will Ich will Ich Dennis Ich Du wach? Ich, glaub, ich glaub, Ehm, ich gehe geh weg. Ja. Ich ziehe aus. Dennis, Dennis, ich kann mich auch selbst ausbieden, falls das will. du willst. Du hast die Waffe, ja, du hast die Waffe, ich glaub dir jetzt, ne? Ist es ja. nicht so, dass der Typ gerade geschossen hat oder so? Ja, nur zur Info, Dennis ist Sheriff. La Hammer! Wow! La Hammer! Kommt die Frage weg, mmh. Alter. Mmh. Mmh. Mmh. Ich komme mal ob ich eine Leiche finde. Äh, wollen wir, wollten wir nicht nee, Bescheid, Nein. Oh, was war Angst? Dann hat er Angst. Hallo! Ah! Ja, ich muss es abgewöhnen zu beleidigen. Generell mal. Freige. <lacht> Jetzt du da reinläuft, ne? Haltet deine.. Vokalöffnung lieber ja, Java. War Check. Oh, um ich würde sagen, Check. ja. Stuart, geh weg. <lacht> geh mal weg. Ach, Digga, hab ich mich ja schon. Mann. Er wurde gedämpft. Ich bin so stolz auf dir. Oh, hat er Hat Stuart sich grad offiziell ein. Oh mein Gott, wieder etwas ausbiebt. Ich geh weg als ob das Wort überhaupt zu gilt und ach ja, wer hat die Waffe an der schießt schießen als erstes, ach ja, wenn ich ist, eigentlich bin ich hab ich habe so Hey, wer zu mir kommt, zu? Okay, was ist Ich Alter. Scheiße <lacht> <lacht> Mann, apropos. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Du hattest uns Last Man Standing. Besser als in jedem COD. Ah, verdammt. Ey, ich hab doch nur gearbeitet. Achtung. Warte, bleib dir ja mal stehen. Bitte? Das war ein Reflexor, so ja. Nein! Ja! Geh, geh mal da zurück, wo ich gestorben bin. Wie viel Zeit eigentlich noch in der Runde? Ja, aber immer noch sehen. Okay, wo, wer ist, wo ist der letzte Typ noch? Lass mal schauen. Da? Nee, da ist Dennis werden äh, jetzt der letzte Dennis, Zero jetzt Two werden ermorden dann nur zu gewinnen? Nein nicht da. Dennis ja oder nein? Was ist? Los? Wir wollen bitte auch Video haben. Wenn jetzt der letzte bzw. die letzte Zero 2 wäre, würdest du sie ermorden? Nein erst schon nee, nicht nee, da. Nee überhaupt nicht. Der der ja, okay. ist nein! Ja! <lacht> <lacht> Episch geschossen. Dennis wurde von Dennis gekillt. Na gut. <lacht> Dennis hat einen Mob begangen, also? Okay. Ja, kann man so sagen. So, die letzte also, Runde ja. und. Ja. Seien wir alle bereit für die letzte Runde des Abends, Tages, Monats, ja. Jahres. <lacht> das, das Jahr hat zwar gerade erst angefangen, aber hey. Wer interessiert dieser Unser Content wird eh nur mit? Wen interessiert? <lacht> ja, Mann! Stuart Warum Mann. hat er den German gerufen? <lacht> es ist dort, <Stuart>, Junge! <lacht> Und jetzt sagt der Nein. Nein! Ich bin nicht. Ich bin nicht. Nur. Luca ist Luca, ist, er ist erschießt Nein. Ich mach, ich erschieße erst irgendwen, wenn jemand ermordet wurde. Ennis, bist du Mörder? Ja, ich bin nicht noch. No, okay. Okay. Drück ein. Warte, komm, komm, ja, er drückt zwei. <lacht> Der drückt die 10. Jonas, nimm mal meine Trade. Was? was? Nein, keine Zeit zum Traden jetzt. Fertig, aufnehmen, bloß. Was willst du überhaupt traden? Everything. Everything sehr. Ich gib dir was. Ja, okay, Junge, wenn du das machst, mit. dann weißt du, was ich tue. Mensch, gib dir was. Guck mal, was ich hab, ist, Dennis. Der das ist zu ein Körper abzureißen. Jojo ah! -jo ist! Jojo -jo ist! Jojo -jo ist! Jojo -jo ist! Jojo ist! Jojo ist! Er verfolgt mir mit seinem Teddy. Na gut. Komm raus, komm raus, komm raus! Wenn er der Mörder ist. Ich, Mann, ich hab nur die ganze Zeit den Teddy. Den. Komm her, ich immer. Ich Teddy. Das ist eine Epoche. gesagt, Äh, Er ist hinter hier. Oh Gott! Ich hab dich! Ich krieg dich! Du geh weg! Komm! Äh, ja. ja, los, los, los! Los ist die Waffe, die du, hast... Du. Du hast, du. Du hast... Du ja, hast mich bedroht, Joey. Ja, oh, warte kurz. Junge, ich hab dir gesagt, geh weg. Weiß, Seit mal, alle, <lacht> steht, alle stehen, alle stehen, alle still, alle still. Seid mal, alle steht, Alle steht, kommt runter, <lacht> ich weiß, wer <lacht> mehr reißt, ist. Ich weiß, ja mehr da ist. Ja, und... Apfel. Ja. Ja. Apfel ist, ist ja AFK, also. ja, mal, du, noch so. Fisch du. du Ja, man hat noch gesagt, und jetzt am ihn, bitte. Geball. Was ist denn hier? Ich würde ja, das war's mit der Folge. Wir ja. sehen uns beim nächsten Mal. Ihr ja, tollen Dennis und uns natürlich. Schaut bei Luca vorbei, den Resten von diesen Leuten. Ich will den Namen nicht sagen, weil sonst dauert das Video zu lang und das ist nicht gut. Hallo, bitte, bitte. YouTube-Kanal findet ihr garantiert den wenn ich den Link an Wichtiger youtube Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal. Nicht vergessen, ja, Discord-Community. Wir sind ja, cooler sind. als hier. Okay, <lacht> ja, okay. <Und. lacht> ja die Glocke. Ja, gibt ein Like, wenn ihr JoJo hast. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja gerne. Aber, ja Aber ja, wie gesagt, abonniert diesen Kanal und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.